Wie kann ich meinen Computer mit einem Xbox-Controller steuern? Der orange Kreis zeigt meine Kopfrichtung zum Bildschirm. Stellt euch vor, ich zeige mit der Nasenspitze auf dem Bildschirm. Ich bewege den Kreis auf ein Element und drücke den A-Knopf. Mit dem linken Stick wähle ich die genaue Stelle. Wenn ich den A-Knopf loslasse, erscheint ein Menü. So kann ich dann auch im Menü wählen.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 Ich steuere meinen Computer mit dem Kopf und einem Gamepad. Das ist Semanus. Nehmt jetzt kostenlos an der Beta-Teil.